Hey Leute, hier ist wieder euer Rookie und wie jeden Mittwoch gibt es auch heute wieder eine Folge Rookie Goes Random. Wir haben hier noch unser Taxi von letzter Woche und wir schauen gleich mal, was es diesmal wird, welchen Krankenwagen. <lacht> nee, kein Krankenwagen. Ein, wow, der Hot Rod Backfire. Genau, der Backfire. So hieß das Ding. Mainliner. Neues Dekel von irgendeinem Rocket Pass in Lindgrün. Hier schöne Farben. Oh, kann man lassen. Kann man nichts sagen dagegen. Asterias in Bern-Sienna. Neongelb. Okay. Phoenixflügel in Safrangelb, oh, Ja, ich habe wieder meine Kamera ja am Start. Wieder perfekt. So, hier. Ja. Denkt euch alles, was ihr nicht gesehen habt. <lacht> so, die Antenne, eine Wunderlampe. Mal keine Flagge. Force Racer 2 in Lind Waldgrün. Ja, Lichtgeschwindigkeit. Mente Sound. Ja, kann man alles lassen. Man kann damit arbeiten. Ich weiß noch nicht, wie ich mit dem Auto klarkomme. Wir werden es sehen, so hier seht ihr, aha, hier der Champion Liga 1. Porno Bombe. hier Champion-Belohnung am wir auch schon fast. ab geht's in die Randoms. So, los geht's mit einer Runde Körbe mit Camelix. Er muss fahren, oh, der blickt wieder nicht. Dass er muss, weil er viel besser steht wie ich. Wow. Also jetzt sind alle schon wieder komplett durch den Wind Na, hier. Keine Ahnung was mein Mate treibt. Hätte easy goal haben können. So, ui. Abgespackt. Wollt nix oh, und der kriegt's auch nicht gebacken. Schauen. Könnte unser Mate natürlich was richtig Cooles machen. Ah, oh, er macht das Tor. Schönes Ding. Schönes Ding. Hat er toll gemacht. So, jetzt aufpassen, dass wir nicht gleich wieder ein Tor kriegen. Es war ja unsere Schwachstelle beim letzten Mal. Okay, ich muss wieder. Sehr schön. Mission complete. Okay, gar kein Problem. Oh, was auch immer er vorhat. Okay, war jetzt nicht so berauschend wie geplant. Easy Goal. Easy Goal. Machen sie gar nichts. Keine Ahnung, was die da getrieben haben. Keiner will drauf. Keiner geht ins Tor so richtig. Ja? Der da fährt ein bisschen rein. Er will sich aber eigentlich nur Boosts holen auf der anderen Seite. Ja, Riesenfehler. Okay, alle draußen. Ab ihn. Ah, zu knapp. Ah, das war's schon wieder. Oder nicht. Ja, sieht nach einer leichten Runde aus. Die hauen bestimmt bald ab. Hier 30 und 12 Punkte. Läuft. So, so, so, komm. Mate, mach was. Zeig mir, was du kannst. Okay, das ist meiner. Denn ich habe mehr auf meinen Mate gehofft. Aber, naja. Aber auch mal sorry raus. Herrlich, hey. Wenn du meinst. wow, kriegt er denn. Okay. Okay. Ah, der geht leider nicht. Mäd hat auch wieder keine Lust, um sich zu holen. Ah, wir chillen hier mal eine Runde und jetzt holen wir uns, wenn unser Maid nicht direkt im Weg steht. Aufkommen, mach was. Okay, wird nichts. So, mach das selber. Schade. Hätte ja, ruhig mal machen können. So, ab. Okay. ja ganz ruhig hier ab die wissen nicht was sie tun no, nicht so erwischt wie ich das gern hätte geht nicht ja no, habe ich gesehen mal okay. gebammt gut macht er das Oh uh, komm, schade. Au. Halt zurück. Wir haben schon den Angriff eingeläutet. Ah, der will rein. Hat er nicht. Hat er nicht. Uh, doch hat er. Und der Medisch auch nicht auf Kosten, aber es macht nichts. Er trifft zum Glück nicht. Ja, auch nicht, aber der schön, macht er das. Okay, Eine Double Commit von mate wie doch, dass ich da bin. Na, die Gegner haben sich noch mal einiges gefangen, wie der kommt böse, oder ah, ja. nicht, hat er auch nicht. Und wir machen da ein Tor draus. Oh wow. Oh, wo fährt mein Mädchen? Er fährt er nicht zurück. Ah, der hätte halt drin sein müssen. So ein schönes Ding war das. Dann habe ich ihn halt. Will er sowieso, dass ich den nehm. Mach ihn, komm. Du warst oh, zu stark und mich auf Mate holen, ja, mach was aus. Ah. Nix. Ja, schade. Schön, ist drin, hat er nicht. Oh, aber der hat einen. Uni, Double Commitment ohne Ende. Und der macht noch fast. Schade, schade. Schönes Spiel, sehr gut. Ja, im Großen und Ganzen lief Er hätte hier ein paar Fehler nicht machen müssen. Aber hey, passiert. Kann man nichts machen. Wir suchen das nächste Spiel. Weiter geht die Reise. So, das Schicksal schickt uns wieder in Körbe. Der halb ich dem und dem Mohammer, der Mohammer, Mo komm Mo, zeig uns was du kannst. Ich wollte ja gleich Boost und gehe ans Backboard. Aber, ich bin völlig falsch. Was macht denn der Mo da? Ich müsste, ja, ich stand nicht so gut am Backboard. So, jetzt aber komm. Was machst du, Mo? Ah, oh, Mann, hey. Mann, lies doch. Ja, kein Problem, sagt er. Ah, oh, ist deiner. Er kommt, schade. Oh, schade. Das geht leider nicht. Okay, aber ich, oh, lass mir den. Oh, oh, so ein Scheiß macht da. Was ist denn los? Wieso also nimmst du jeden Ball? Ja und den Scheißball lässt du mir jetzt? Oh. schön. Wenigstens den macht da. nachdem wir immer hier Bolt Chased ohne Ende. Gut. Da sind sie wieder die Angabe-Feder. Uh, nice. Oh, schade. das Ding. Ui, ui, ui. das Ding. Lass den hier einmal kurz abprallen. Oh wow, hey. <lacht> wow. <lacht> da bumpen sie mich ohne Ende. Wir machen das Ding selber rein. Mal. Ja, ich habe leider gar keinen Boost. Ah, ja, und der holt sich auch schon wieder. Hat er Ich kann ihm leider nicht helfen. Jetzt aber. Oh Gott, was ist denn das? Okay. Gegner sind schon da. Nee, nee, nee, nee, mein Freund, so nicht. Auf Mo, schönes Ding. Schöner Pass vom Mo. Sehr schön, wir probieren es nochmal. Diesmal fahren wir aber richtig. Wir fahren nämlich hier runter und fahren dann hier hoch. Oh, fuck. Den muss er halt haben, den darf er nicht frei durchlassen. Ja. Ja, hier Boost holen und dann noch... Oh, wow. Ja, der geht nicht. Aufkommen, Mo. Schön. Schönes Ding, Mo. Schönes Ding. Puh, ja, immer die Anspiele. Die sind noch so ein bisschen Knackpunkt. Ich muss noch gucken, wie ich da am besten fahre, wenn ich links oder rechts spawne. Wenn die dann so flach reinkommen, ist nicht so leicht. Da muss man dann unten stehen. Wenn sie wieder hochkommen, muss man oben stehen. Schön, dann haben wir gut gemacht. Okay, ich brauche den Boost. Naja, ich sehe dass da nicht geht. Hopp. Nee, nee, nicht so, mein Freund. Ich flippe dich weg. Oh, der. hm. Ein hat getroffen. Oh, aber der Mo macht's wieder. Oh nein. Oh, wo bist du? Was machst du? Ah, Mo. Da hätte ich dann eigentlich schon spielen müssen, anstatt irgendwo sonst wo hinfahren und dann fährt er hintere, aber nicht richtig. Ah, Mann. Damn, Mo. Oh, wow. Oh. oh, was machst? Du? Wo steh ich denn schon wieder? Sehr schön. Ah, den. Oh, den hat er nicht. Den hat er nicht. Sehr schön. Er ja, läuft die Geschichte. Ich nehm ihn. Gereicht, aber der bringt noch... Oh, jetzt Mo, komm, freies Tor. Warte. Ui. Mo, mach was. Schön macht er das. Oh, shit. Oh, der war schlecht von mir. Sau schlecht von mir. Oh, Bild weg. Scheiße. Was ist da los? Oh, wow. <lacht> Knapp sagt er. <lacht> leider nichts machen. Keine Ahnung, was mit meinem HDMI-Kabel. Oh nein. Oh, was, was soll denn das? Ich kann den doch so nicht nehmen. Da geht der Gegner doch viel früher dran. Denkst du, dass sind dir direkt vor die Nase schießt. Wir brauchen noch ein Tor hier. 30 Sekunden. All in. Alles drin. Okay. Mo, mach was. Wenn du mir schon im Weg rumstehst, dann machen wir... Nicht. Oh, nicht so. Aber nicht so. Okay, hat er. Oh Mo, was stehst du denn da vorne rum? Kein Last... Second goal. Okay. So komm Angabe. Goal. Nein. Oh, was mache ich denn? Oh, wow. Oh, da ist wieder vergeigt. Oh, das gibt's doch nicht. Ich hasse diese Anspiele. Drecksanspiele.